Moskau, 30 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Am Ufer der Moskwa recken sich die Türme eines neuen Büro- und Geschäftsviertels in die Höhe, stellen ein Bild des neuen Russlands zur Schau. Nicht weit davon entfernt, über dem Kreml, leuchtet der rote Stern aus Sowjetzeiten. Auf dem Roten Platz, im Mausoleum, liegt noch immer der Führer der Oktoberrevolution von 1917, Wladimir Iljitsch Lenin. Die langen Schlangen vor dem Mausoleum sind verschwunden. Doch der Kreml ist das Zentrum der Macht geblieben. Von hier aus regiert Wladimir Putin, der Präsident der Russischen Föderation. Er lenkt einen Staat, der auch ohne die einstigen Sowjetrepubliken noch immer der flächenmäßig größte der Welt ist – Russland. Im Kreml feiert sich die neue Macht. Aber überall im Land behaupten sich die alten Symbole. Das Erbe der einstigen Sowjetunion ist kein Leichtes. Das sowjetische Imperium umfasste ein Sechstel der Erdoberfläche mit 280 Millionen Einwohnern. Der Zusammenbruch des Riesenlandes 1991 war einzigartig. Eine Großmacht hatte sich selbst abgeschafft. 15 neue Staaten ringen seither um ihren Platz im Weltgefüge. Manche orientieren sich in Richtung Westeuropa, andere nach China. Aber alle definieren sich auch durch ihre Beziehung zu Russland. Heute weht statt des roten Sowjetbanners die russische Flagge über dem Kreml. Der Zusammenbruch der Sowjetunion verband sich mit Hoffnung auf Unabhängigkeit und Wohlstand, auch für die ehemaligen Sowjetrepubliken. Was ist geblieben von den damaligen Träumen? Wie sieht die neue Freiheit aus? Welche alten Konflikte sind neu entflammt? Wer hat was gewonnen und was verloren? Und welche Rolle spielt Russland im postsowjetischen Machtgefüge? Moskau heute. Auf den ersten Blick unterscheidet sich die russische Metropole kaum von westlichen Weltstädten. Konsum ist angesagt. Doch selbst in der reichen Hauptstadt ist für viele Menschen das Kapitel Sowjetunion nicht abgeschlossen. Die Geschichte sitzt tief. Und so vergleichen sie, was waren die alten Zeiten wert, was haben die neuen gebracht. Мое сугубо личное мнение, вот что-то было хорошее раньше, и причем было немало хорошего. Ну, сейчас тоже есть хорошее. Что-то что нравится, что-то не нравится. Но опять, это все люди разные, кому что. Люди стали сердитые, меньше уважают друг друга, меньше помогают друг другу. Сейчас идеологии нет у нас, сейчас у нас, не, не знаю что что будем строить Для меня, для человека, который жил, так скажем, родился в восьмидесятые годы, ну, я на стыке этого периода, поэтому для меня, так скажем, отчасти эта тема актуальна. In Russland begegnet man Lenin auf Schritt und Tritt. Noch heute gibt es mehr als 5000 Lenin Skulpturen und Büsten. Der Revolutionsführer ist Teil des öffentlichen Inventars. Obwohl seine Zeit vor 30 Jahren enden sollte. Wichtig, erwartet, wird, die Armenien, die kleinste der ehemaligen Sowjetrepubliken, grenzt heute nicht einmal mehr an Russland. Auf dem Soldatenfriedhof der Hauptstadt Jerewan kommen immer wieder Gräber hinzu. Künden von Krieg und Leid. In der Kaukasusregion lodert seit Jahrzehnten ein Dauerkonflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Beide Staaten beanspruchen die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region Bergkarabach. Bereits zu Sowjetzeiten waren die Kämpfe um die Gebirgsenklave entflammt. Schießereien und gegenseitige Pogrome mit vielen Toten. Die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, ein Verbund vieler Nationalitäten, konnte diese ethnischen Konflikte nicht befrieden. Mit der Unabhängigkeit der Staaten war der Krieg nicht vorbei. Im Gegenteil. Wer einmal im Krieg war, bleibt gezeichnet. Arvid Avenesian und sein Sohn Gework sind Armenier und leben in Bergkarabach. Sie waren Soldaten, wie auch ihr Freund Chaye Hosepian. Eigentlich sind sie Zivilisten. Arvid leitet eine Sportschule. Sein Sohn studierte Informatik, der Freund ist Geschäftsmann. Die jüngsten Kämpfe endeten mit einer Niederlage, auch weil die Türkei Aserbaidschan militärisch unterstützte. Frieden mit dem Nachbarn Aserbaidschan schien ihnen noch nie so aussichtslos wie heute. Ein Kind, ein Jupiter, ein Marskantz, Russagan Matav Das Kriegsgebiet im Sommer 2021. Es herrscht ein brüchiger Waffenstillstand zwischen Armenien und Aserbaidschan. Überwacht wird er wie an diesem Grenzkontrollpunkt von russischen Friedenstruppen. Im vergangenen Jahr hatte Aserbaidschan große Teile von Bergkarabach zurückerobert. Armenien musste die Gebietsverluste anerkennen. Diese drei Armenier treffen sich jeden Tag zum Schach. Sie haben die Sowjetunion noch erlebt und sind längst kriegsmüde. Das ist 90, 20, 20. Nicht 30 bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich они ein bisschen. Ich Это ein ein wirklicher Frieden ist nicht in Sicht. Die Menschen hier fühlen sich Armenien zugehörig. Die Flagge des Landes ist immer dabei. Eine Fahrt mit Gagik Eljasjan ins Kriegsgebiet. Er ist Bürgermeister eines kleinen Grenzdorfes. Jetzt Heute herrscht Ruhe, vor einem Jahr verlief genau hier die Frontlinie, es wurde geschossen. Ein Krieg, der anderswo kaum zur Kenntnis genommen wird, obwohl er seit mittlerweile drei Jahrzehnten an Europas Außengrenze stattfindet. Seite Днем здесь не так безопасно, да? а ночью уже опасно получается. Потому что вот рядом люди живут, но надо их охранять. Они же близко, может придет что-нибудь по-плохому или убивает, или что-то сделает. На это люди вот стоят здесь, эти хроматы, которые есть. Днем они стоят и охраняют ночью вот эти стороны. Днем едут они на работу, а ночью приезжают, а здесь пасты стоят. Mitten im Kriegsgebiet eine alte Kirche. Während die Aserbaidschaner schiitische Muslime sind, bekennen sich die Armenier zum Christentum. Die Religionen sind wichtiger Teil der nationalen Identität und ein Grund der jahrzehntealten Konflikte? Armenien ist ein kleines Land, nur 30.000 Quadratkilometer groß. Von der Grenze bis nach Jerewan, der Hauptstadt, ist es nicht weit. Seit Monaten bringt Arvid Avenesian seinen Sohn regelmäßig ins Krankenhaus. Gework wurde als Soldat schwer verletzt. In der Hauptstadt von Bergkarabach, Stepanakert, ist eine medizinische Nachsorge nicht möglich. Nach dem Krankenhaus gehen Vater und Sohn zum Friedhof. Auch bei den letzten schweren Kämpfen 2020 wurden Tausende Soldaten getötet. Die meisten noch sehr jung, fast Kinder. Der Konflikt im Kaukasus hat sich ausgeweitet. Das NATO-Mitglied Türkei unterstützt das muslimische Aserbaidschan, während Frankreich auf Seiten Armeniens steht. Russland bemüht sich um Neutralität. Denn Moskau legt auch Wert auf gute Beziehungen zum ölreichen Aserbaidschan. Freiheit und Unabhängigkeit hatten sich die Armenier anders vorgestellt. Vor 30 Jahren wurden aus 15 Sowjetrepubliken selbstständige Staaten. Gestern noch sowjetisches Inland, heute plötzlich Ausland. Die Daseinsberechtigung einer zentralen Regierung in Moskau, die überall ihre Ordnung durchdrückte, hatte sich erledigt. Das nunmehr russische Außenministerium war plötzlich für die Kontakte zu ehemaligen Unionsrepubliken zuständig. Niemand wusste so recht, wie mit der neuen Situation umzugehen war. Как можно воспринимать украинцев, белорусов или армян в качестве заграницы? И эти государства. Это очень тяжело. И как следствие, это звучит, казалось бы, парадоксально, но многие российские эксперты тоже признают, в России крайне слабая экспертиза касательно постсоветского пространства. Это звучит довольно-таки странно и парадоксально. Столько лет жизни в одном государстве... Э, но тем der менее в России, в том числе и в меди, довольно мало специалистов о Беларуси, по Украине, по странам Кавказа. Намного больше по США, Германии, oder или странам Ein schwieriges Erbe. Auf einmal gab es nun zwischen den einzelnen Republiken Staatsgrenzen mit Passkontrollen. Jedes ehemalige Sowjetland wollte seine eigene Währung. Der Zerfall der Union entwickelte neue Fliehkräfte. Trotz der Trennung bestanden alte Abhängigkeiten weiter. Die gesamte Infrastruktur mit Straßen- und Eisenbahnschienen, mit Stromleitungen, Öl- und Gaspipelines war auf die Bedürfnisse der Sowjetunion und ihres Zentrums Moskau ausgerichtet. Das Institut für Wirtschaft der Akademie der Wissenschaften untersucht die alten und neuen Verflechtungen. Ruslan Grinberg ist Direktor des Hauses. Der langjährige Vertraute von Michael Gorbatschow kommt zu einem klaren Ergebnis. Все страны постсоветского региона. У них один принцип уже 30 лет в отношениях с Россией. Максимум экономических преимуществ от России, минимум политических обязательств. 1922 als Zusammenschluss der Unionsrepubliken entstanden. Freiwillig. So stand es zumindest in der Verfassung. Doch das Recht auf Austritt wurde nie wahrgenommen. Schon gar nicht war ein Austritt aller Unionsrepubliken vorgesehen. Aber das passierte 1991. Der Staat zerfiel in seine Einzelteile. Der Westen staunte über den rasanten Zerfall. Und 25 Millionen russische Menschen waren erschrocken. Sie fanden sich plötzlich in anderen Staaten wieder. Dazu die Ungewissheit, ob sie dort als Staatsbürger überhaupt Anerkennung finden sowie Haus und Hof behalten würden. Vladislav Belov ist Direktor des Zentrums für Deutschlandforschungen. Ein Parteigänger Putins ist er nicht. Aber dessen Aussage, der Zerfall der Sowjetunion sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, findet er richtig можно согласиться если мы под геополитикой в первую очередь понимаем интересы конкретных людей и если мы говорим о миллионах о миллионах судеб которые вследствие антиконституционного подчеркиваю антиконституционного развала СССР оказались за пределами того государства, в котором они как бы считали, что живут. Речь идет о 25 миллионах граждан русскоязычных, которые оказались на территории, как говорят немцы, фон Хойтауф Моген, были сегодня в одном государстве, завтра в другом просыпаемся, которые оказались людьми зачастую второго сорта. Это, конечно, катастрофа. Anfangs wurde versucht, die Trümmer wieder aufzubauen. Das Taurische Palais in St. Petersburg sollte nach dem Zerfall der Sowjetunion Sitz der Gemeinschaft unabhängiger Staaten sein. Eine lose Organisation der ehemaligen Sowjetrepubliken. Allerdings hatten sich die drei baltischen Staaten, Georgien und die Ukraine, sofort abgewandt. Und die Gemeinschaft der anderen existiert nur auf dem Papier. Gipfeltreffen gibt es seit Jahren nicht. Die GUS hat keine Macht. И там они все написали die ich же было. Ведь если сейчас прочитать эти все Соглашения, что там Единая Валюта, Единая Таможенная Политика, там habe, Это было написано, но ничего не an der Universität im österreichischen Innsbruck arbeitet einer der renommiertesten Russlandkenner des Westens, Gerhard Manggott. Auch für ihn ist die GUS nur der gescheiterte Versuch, das Erbe der Sowjetunion fortzuführen. Obwohl man da in Moskau bei Jelzin durchaus die Erwartung hatte, dass das so eine Art Konföderation ermöglichen konnte. Aber der armenische Präsident damals hat ganz klar gesagt, diese Gemeinschaft unabhängiger Staaten ist ein, Ve ein Vehikel für eine zivilisierte Scheidung. Und das war es auch tatsächlich. Es ist erstaunlich, dass diese Assoziation bis heute fortbesteht, auf dem Papier, dass niemand gewissermaßen das Kind totschlagen möchte, die Organisation auflöst, aber sie hat einfach keine praktische politische Bedeutung mehr. Eine besondere Rolle spielt das Baltikum. Estland, Lettland und Litauen waren die ersten, die sich von der Sowjetunion lossagten und seitdem erfolgreich ihren eigenen Weg gehen. Ihr Verhältnis zu Russland ist unterkühlt. Vilnius, die Hauptstadt Litauens. Die Plattform des Fernsehturms ist ein beliebtes Ausflugsziel. Man sieht, wie sich die Stadt verändert. Allein in den vergangenen 20 Jahren entstanden rund 50.000 neue Wohnungen. So viele wie nirgends sonst in den baltischen Staaten. Im Zentrum das Parlament. Seit der Unabhängigkeit heißt es wieder Seimas. Hier arbeitet Ruslana Sparanovas. Der studierte Philosoph ist Mitarbeiter einer sozialdemokratischen Abgeordneten. Wir in die ir und in die Europa Vor 30 Jahren zählte Litauen 3,7 Millionen Einwohner Danach begann ein Aderlass. 900.000 Menschen haben das Land verlassen. Vor allem junge Leute, zumeist gut ausgebildet, suchten Arbeit im Westen. Für die kleine Republik ein großes Problem. Trotzdem, die Hauptstadt und das Land geben sich modern. Das jährliche Wirtschaftswachstum lag lange bei etwa 3%. Und Litauen verfügt über eines der am besten ausgebauten Glasfasernetze Europas. Zugleich sind die Litauer nationalbewusst geblieben. Im Parlament erinnern Fotos an die Unabhängigkeitsbewegung von 1989. Es ist ein nationales Trauma. Infolge des Hitler-Stalin-Paktes wurden die drei baltischen Staaten der sowjetischen Einflusssphäre überlassen. 1940 marschierte die Rote Armee ein. Auch Litauen wurde Sowjetrepublik. Was in der Sowjetunion bestritten wurde, ist für Ruslan Grinberg historische Wahrheit. Es war eine Okkupation. Das sind praktisch alle. Die SZR sollte sich behaupten, außer drei Republiken. Außer den Balken, wo wir als Ockupantinnen waren. Das ist kann sagen. Seit langem fühlt sich Litauen dem Westen zugehörig. Gerade ist im Seimas eine Ausstellung über die sogenannten Waldbrüder zu sehen, die bis 1953 gegen die sowjetischen Besatzer kämpften. Für die heutige Jugend ist Demokratie selbstverständlich, auch für Emil Pasko-Cimaitė. In Deutschland hat sie Erziehungswissenschaften studiert. Vilnius ist ihre Heimatstadt geblieben. Ich habe immer noch mal über das mit meinen Eltern gesprochen. Ich frage mich, wie es möglich sein kann, wenn ich diese 30-jährige Lietuva-Klausungen habe. Meine Eltern sagten, dass es so gut ist. Tik tai gerą, nes mes galime reiškti savo nuomonę laisvai, nes mes gyvename laisvoje šalyje ir kitaip net negali, negali būti. Mano generacija ir jau nie dažnai sakoma, sako, net mano tevai, kad mes iš tikrųjų nelabai žinome, kas yra laisvė. Todėl kad mes niekada negyvename nelaisvoje šalyje, mes mums laisvė yra tai, kas kažkas labai savajme suprantama. Todėl, kad mes tiesiog gyvenam ir mums tai yra paprasta. Ir Galbūt, tai yra ir tiesa. Emil gehört zu einem Verein, der sich einmischen will in die Politik. Jaunimo debattai. Debatten der Jugend. Wir leben hier, in Lietuwa, mit Organisation. Wir organisieren projekte, die die mes Union sind. Das bedeutet, dass die gyvenu Union, wir leben jeden Tag. Ich die Bindungen Litauens an den Westen wurden von Jahr zu Jahr enger. 2004 ist das Land wie Estland und Lettland auch der NATO beigetreten, so wie auch andere Staaten des ehemaligen Ostblocks. Die Militärausgaben in Litauen liegen inzwischen bei 2% vom Bruttoinlandsprodukt. 2021 wurden im Land NATO-Manöver abgehalten. Das Misstrauen gegenüber Russland auch ein Erbe der Sowjetzeit. Bis heute lebt im Baltikum eine große russische Minderheit und die will auf ihre Identität nicht verzichten. Ruslanas kennt das. Sein Vater ist Russe pertai kas vadinama te hibridinės įtakos, e ar ne, per televiziją, kuria daržiūri nemažai žmonių tikrai Lietuvoje per interneto e visokių kanalus, nes na, reikės tikrai suprasti, kad dideli, dideli dali žmonių in galva, kurią jie moka, yra inteligentelėva, kuriai ja moka ir rus. ir informacija savo, jeigu nori, ten kažka, ar ne, ne tai, kas per televiziją ir urodoma ar kas yra portalai. Litauen betrachtet Russland als einen potenziellen Aggressor und erwartet Solidarität von der NATO und von der Europäischen Union. In Moskau gibt es dafür wenig Verständnis, auch nicht bei der einflussreichen und kritischen Zeitschrift «Russia politik» – Russland in der globalen Politik. Если бы я был поляком или эстонцем, я, наверное, тоже смотрел на Россию бы вот так, как они смотрят. Но, в общем, если посмотреть рационально, совершенно непонятно, зачем России атаковать Польшу или даже Прибалтику. Просто что это даст? Идея о том, что Россия захочет протестировать готовность НАТО и тем самым, значит, показать, что НАТО ни на что не способна, мне кажется, это из-за разряда фантазий. Militärische Stärke demonstriert Putin trotzdem. Mit eigenen Manövern an der Grenze zum NATO-Bündnis. Das Bedrohungsgefühl wächst auf beiden Seiten. Es sind solche Aufmärsche der russischen Armee die den baltischen Ländern Angst machen. Militärische Macht, eindrucksvoll zur Schau gestellt an Gedenk- und Feiertagen. Wie selbstverständlich nimmt Russland dieses Erbe der Sowjetunion für sich in Anspruch. Noch immer beruht das Selbstverständnis auf Stärke. Die Menschen im eigenen Land sollen stolz sein auf ihre Armee. Der Westen und die NATO abgeschreckt werden. Russland sei eine belagerte Festung, sagte Putin. Also müsse man zusammenstehen. Im vergangenen Jahr gab Russland 4,3 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für sein Militär aus солдаты голодали. А вот с приходом Путина в 2000 году Das imperiale Denken der einstigen Sowjetunion ist in Russland keine Vergangenheit, legitimiert bis heute durch den Sieg der roten Armee im Zweiten Weltkrieg über Hitler-Deutschland. 27 Millionen Tote. Der große vaterländische Krieg, wie die Russen ihn nennen, ist in fast jeder Familie präsent. Bei Russen genauso wie bei Ukrainern, Belorussen, Kasachen oder Kirgisen. Es ist auch diese Erinnerung, die die heutige Gesellschaft prägt. Wir коллективного сознания. Она компенсирует, вот эта вера в особый авторитет Советского Союза или России, что моя особая цивилизация, она äh, компенсирует чувство зависимости, бедности, унижения человека в частной жизни. Westliche Besucher mag es verwundern. Für die Russen ist es normal, dass Georgi Zhukov der große Befehlshaber im Zweiten Weltkrieg, sogar in einer Einkaufsstraße prangt. Die Heldenverehrung hat im Russland von heute noch eine andere Botschaft. Nie wieder soll die einst so ruhmreiche Armee ein so beschämendes Bild abgeben wie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Besonders schlimm stand es um das Atomwaffenarsenal. Zu den Hinterlassenschaften der Sowjetunion zählte auch das Atombomben-Testgelände im kasachischen Semipalatinsk. Bis 1989 wurden hier fast 500 Atombomben gezündet. Über- und unterirdisch. Weg mit diesen und anderen Atomwaffen. Darin waren sich die Anrainer nach dem Ende der Sowjetunion einig. Die fünf ehemaligen zentralasiatischen Sowjetrepubliken erklärten sich zur atomwaffenfreien Zone. Das atomare Erbe wollten sie nicht. Das Testgelände ist bis heute radioaktiv verseucht. Im Norden von Russland liegt die Doppelinsel Novaya Zemlya. Sie war das zweite große Atombombentestgelände der Sowjetunion. Im Oktober 1961 wurde hier die größte Wasserstoffbombe aller Zeiten über der Insel zur Explosion gebracht. Noch immer liegt in den Gewässern rund um Novaya Semlja jede Menge radioaktiver Müll. Auch das zählt zum Erbe der Weltmacht. Symbolisch für die russische Armee in den 1990er Jahren die Atom-U-Boote der Nordmeerflotte. In der Seida-Bucht, nördlich von Murmansk, liegt ein ganzer Schiffsfriedhof mit den Atom-U-Booten der sowjetischen Nordmeerflotte. Ein komplettes atomares Waffensystem in katastrophalem Zustand drohte eine Gefahr für Mensch und Natur in ganz Nordeuropa zu werden. Der Westen hatte Angst, angereichertes Uran könnte in die Hände von internationalen Terroristen fallen. Deshalb wurde eine Sicherheitspartnerschaft mit Russland vereinbart. Mehr als 200 Atom-U-Boote wurden fachgerecht verschrottet, mit Hilfe von deutschen Spezialisten. Heute zeigt Russland wieder Stärke, investiert in neue Atomwaffen. Der schon in der Sowjetunion etablierte Militärindustriekomplex erlebt eine Renaissance. Den Preis zahlt das ganze Land. Die politische Führung dabei eigentlich vor allem den Irrtum begeht zu glauben, dass eine Großmacht im 21. Jahrhundert sich nur militärisch definiert. Und Russland ist nur militärisch eine Großmacht. Aber nicht wirtschaftlich, nicht finanziell, nicht technologisch, nicht demografisch. In Narilsk, der nördlichsten Großstadt der Welt, bündeln sich die Probleme der russischen Wirtschaft. Hier wird Nickel produziert. Technik und Anlagen sind veraltet. Arbeits- und Lebensbedingungen sind schlecht. Narilsk gilt als eine der schmutzigsten Städte der Welt. Auch die sozialen Standards sind niedrig. Die Kaufkraft der Menschen in Russland steigt so langsam wie in fast keinem anderen Land Europas. Zwar wird für die Wirtschaft Russlands gerade ein leichtes Wachstum prognostiziert, aber das beruht vor allem auf gestiegenen Rohstoffpreisen. Russlands Unternehmen sind nicht innovativ genug. In die Infrastruktur wird kaum investiert. Viele Verkehrswege sind in desolatem Zustand. Я сожалею, что 30 лет не удалось достичь экономического чуда, как в Китае. Но по крайней мере, хотя бы с точки зрения транспортной инфраструктуры. Попрежнему у нас всего одна скоростная магистраль Москва-Питер У нас Восточная магистраль, автобан, до сих пор ремонтируется, которая связывает Москву и Пекин. Стыдно. Москва, да. Москва, вот она äh, преобразилась. Но я этого ждал от всей России. Такие же дороги и такое же вот, äh, процветание с точки зрения инфраструктуры. Этого не произошло. Äh, ну, по крайней мере, вот эти деньги исчезли. Ganz anders in China. Am chinesischen Wirtschaftswunder möchte Putin nur zu gern teilhaben. Regelmäßig trifft er Xi Jinping, den Präsidenten Chinas. Erst recht, seit das Verhältnis Russlands zu Westeuropa abgekühlt ist. Gemeinsam betreiben Russen und Chinesen das gigantische interkontinentale Projekt Neue Seidenstraße. Russland hofft, dass sein ferner Osten profitiert. Schon jetzt ist China wichtigster Handelspartner und hat Deutschland von Platz 1 verdrängt. Die Partnerschaft Russlands mit China dürfte inzwischen sogar enger sein als seinerzeit die zwischen der Sowjetunion und der Volksrepublik. Das ist nicht mehr China betreibt gegenüber Russland eine sehr vorsichtige Politik in dem Sinne, dass es Russland nicht spüren lässt, dass Russland zumindest im wirtschaftlichen und finanziellen Sektor der Juniorpartner Chinas ist, weil eine historisch gewachsene Angst Chinas immer war und ist, dass Russland ähm, als Swing State sich an die Seite des Westens stellt gegen China und das möchte man unbedingt verhindern. Russland hat sich wieder Zentralasien zugewandt, um seine traditionelle Einflusssphäre zu sichern. Die Zentralasiatischen Republiken sehen das nicht ungern, auch um ein Gegengewicht zum übergroßen Nachbarn China zu haben. Noch ruht sich die russische Wirtschaft auf den Bodenschätzen aus. Die bringen dem Staat das meiste Geld. Der Anteil von Kohle, Erdöl und Erdgas an den Exporteinnahmen liegt bei rund einem Drittel. In einigen Energiekonzernen ist der Staat zugleich großer Aktionär und bestimmt den Kurs mit, wie schon früher. Ich denke, die И отсутствие заинтересованности молодых людей работать в России, таких творческих. Есть страх большой, что экономика очень под сильным государственным воздействием находится. И нет особой атмосферы для того, чтобы посвятить свое творчество России. Die Hurrarufe auf die großen Aufbauprojekte der jungen Sowjetunion und auf die Kraft des Kollektivs hallen immer noch nach. Den Kommunismus sollten alle aufbauen. Der Einzelne hatte sich unterzuordnen. Ну, но в любом случае любое предпринимательство, и если ты выходишь за рамки коллектива, и ты не с коллективом это другой, это как правило осуждалось. Она чувствуется сейчас, потому что вот активное население, с которым мы сейчас имеем дело это тем, кто 40 лет, 50 лет, это дети Советского Союза. The Westen ist uneins, wie er mit dem neuen Russland umgehen soll. Beispiel: die Nordstream 2 Ostsee Pipeline. 9,5 Milliarden Euro teuer, bereit zur Nutzung und doch noch umstritten und mit Sanktionen belegt. Ich denke, dass die Sanktionen mehr Solidarität in der укрепляют власти, и Und das надо auch in der слишком сильные санкции они разрушают люди будут страдать И это в свою очередь тоже будет больше вызывать Die Ukraine hatte wahrscheinlich die besten Voraussetzungen beim Start in die Unabhängigkeit. Doch das Land steckt heute in der Krise. Auch Präsident Volodymyr Zelensky ist es nicht gelungen, die Erwartungen der Menschen an Wohlstand und Frieden zu erfüllen. Das Land gilt heute als das korrupteste in Europa. Die Ukraine ist kaum bündnisfähig für Westeuropa. Der Staat ist tief gespalten. Während die Menschen im Westen der Ukraine mehrheitlich einen Beitritt zur NATO und zur Europäischen Union befürworten, fühlt sich der Osten mit Russland verbunden. Besonders in den zu Sowjetzeiten industrialisierten Gebieten um Luhansk und Danetsk, im sogenannten Donbass. Hier begannen die Proteste gegen die Regierung in Kiew. Anti-Ukraine-Demonstrationen der russischen Minderheit. Getrieben von der Angst, in einer pro-westlichen, nationalistischen Ukraine diskriminiert zu werden. Es ist eine starke Minderheit. Acht der 42 Millionen Einwohner in der Ukraine sind Russen. Aus den Protesten wurde mit Unterstützung aus Russland ein separatistischer Aufstand. Ein Bürgerkrieg, der ganz Europa beunruhigt. Die Traditionen so weiter. Meine Mama ist der Ukraine. Мама у меня э, из казаков, запорожских, которые переселились на Дон. Когда я приезжал в деревню, я ни черта не понимал, пятилетним ребенком, я, кто я? Да, то есть у меня мама украинка, папа русский, ну и так далее, вот эти вот все смешанные. А у супруги, наоборот, у, у меня теща, к сожалению, родители умерли, западная украинка, западенська, сто процентов. Papa, äh, äh, Papa äh, äh, äh, äh, Wer Symbolträchtiger Ort der Auseinandersetzungen in der Ukraine war der Maidanplatz in Kiew. Hunderttausende gingen 2014 auf die Straße und forderten eine Politik weg von Russland hin zum Westen. Die Ukraine war zwischen die Fronten geraten, hin- und hergerissen zwischen der EU und Russland. Als nationalistische Kräfte die Regierung immer mehr auf eine radikale Abkehr von Russland drängten, betrachtete Moskau das als Provokation. Schauplatz einer Eskalation im russisch-ukrainischen Konflikt wurde 2014 die Halbinsel Krim im Süden der Ukraine. Heute betrachtet Russland sie als Teil seiner Föderation. Eine neue riesige Brücke soll die Krim und Russland noch näher zusammenbringen. Der Bau soll aller Welt zeigen, wir haben uns die Krim zurückgeholt. Russland demonstriert seine Macht gegenüber den ehemaligen Unionsmitgliedern, vor allem dann, wenn sie sich abwenden. Mit Unterstützung Russlands hatte die überwiegend russischstämmige Bevölkerung zuvor ein separatistisches Parlament gewählt. Im Ergebnis erfolgte die Angliederung an Russland. Für Westeuropa eine völkerrechtswidrige Annexion. Für Russland eine freie Entscheidung der meisten Menschen auf der Krim это были настоящие выборы согласен что не все наверное было корректно с точки зрения международного права но по сути событий это не было военным захватом это не было аннексией это было волеизъявление граждан Der Westen verhängt Sanktionen gegen Russland von denen sich Putin nicht beeindrucken ließ er hat ein Bedrohungsszenario abgewehrt, eine westlich orientierte Ukraine, in der womöglich NATO-Militär steht. Direkt vor Sewastopol, dem traditionellen Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Смена власти в Kiew im 14 году в результате Майдана привела к тому, что на Украине установилась откровенно антирусская система власти. В этих условиях значит, перспектива того, что Черноморский флот будет удален, или его удаление из Крыма потребует от России, была практически гарантирована. По целому ряду причин, от исторических до геополитических, in Russland ist kaum jemand zu finden, der die Krim nicht als Teil des russischen Territoriums ansieht. Ein neuer russischer Patriotismus hat Einzug gehalten. 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion. Bei manchem vielleicht auch befördert durch die Erinnerung an die einstige Größe. War eine Многие потеряли. Вы знаете, мои родители, когда вспоминают про Советский Союз, всегда с большой любовью. И а, все самые светлые воспоминания их жизни связаны именно с Советским Союзом. Вся советскость, она уже для нас, она уже прогнила. То есть говорили одно, на деле было совсем другое. Москва, Арбат eine der bekanntesten Einkaufsstraßen. Das Erbe der verblichenen Großmacht als Souvenirs für Touristen. Wladimir Putin, der Ex-KGB-Mann an der Spitze des Staates. Fortführer und Bewahrer des Erbes seiner Vorgänger. Er nutzt die Werte, den Ruhm und die Erfolge der Sowjetunion. Sie sollen auf das Heute strahlen. Putin steht fest in der Reihe seiner Vorgänger und ist auch das Ergebnis ihrer Zeiten. In den 1990er Jahren hatten die russischen Bürger mit ihrem Präsidenten Boris Yeltsin auf ein besseres Leben gehofft, auf eine wunderbare Zukunft. Es war ein sehr einfaches Erinnerungsbild. Kommunisten schreien, Kommunisten verlassen und wieder eine neue Leben. Ein guter Leben. Jeder dachte, dass alles Gute, was es gab, в социализме сохранится, и к этим преимуществам прибавятся еще две очень важные истории. Во-первых, потребительский выбор, и во-вторых, свобода. Это уже полное счастье. Der Übergang von sozialistischer Kommandowirtschaft zu kapitalistischer Marktwirtschaft vollzog sich als harter Bruch. Anna Urumjan ist heute eine erfolgreiche Unternehmensberaterin. Die Zeit damals erlebte sie als Schocktherapie. Частная собственность она не воспринималась и у нас до сих пор есть как отголоски специфическое отношение даже в России сейчас к частной собственности и там к предпринимательству, а представьте это тогда, когда в предпринимательство ринулись или были вынуждены идти люди занимавшиеся там совершенно другим и наукой и культурой, потому что жить и выживать хотелось всем и приватизация по сути дела это элемент такой шоковой терапии. Es war eine rücksichtslose Privatisierung mit chaotischen Folgen. Ende der 1990er Jahre stürzte Russland in eine schwere Wirtschaftskrise. Besonders für Ältere sind diese Jahre in schlimmer Erinnerung und ein Synonym für die Jelzin-Zeit. Der Rubel wurde dramatisch abgewertet. Das Bruttoinlandsprodukt halbierte sich. Die Kindersterblichkeit nahm erschreckende Ausmaße an, die Lebenserwartung war niedriger als in der Dritten Welt. Dazu eine nie dagewesene Korruption der politischen Führung. All das hat in den Augen der meisten Russen und Russinnen das Wort Demokratie und das ganze Konzept Demokratie diskreditiert. Demokratie wurde gewissermaßen fast zu einem Schimpfwort angesichts der Erfahrungen, die die Bevölkerung mit der angeblichen Demokratie in den 90er Jahren Gemacht hat Und wir sehen eigentlich heute noch, dass, wenn man Meinungsumfragen ansieht unabhängiger Institute, dass nur etwa ein Fünftel der russischen Bevölkerung sich dafür ausspricht, in Russland eine Demokratie nach westlichem Vorbild zu installieren. Was halten die russischen Menschen von ihrem Staat? Eines der bekanntesten Meinungsforschungsinstitute das Levada-Zentrum fragt regelmäßig nach. Unabhängig vom Staat und deshalb mit Argwohn beobachtet. Wenn wir uns in конце letzten периода gefragt haben, was от von президента nächsten von der Zeitung, dann haben wir zwei Faktoren. Das ist der erste, der Weg und das des Lebens. Und das zweite ist das Erwachsenen vom Status der großen Staat, welcher der S.S.S.R. Und Putin antwortete all diesen Erwartungen. In seiner Demagogik, in seiner Rhetorik und der Erwachsenen der Armee, in seiner er antwortete Im Jahr 2000 begann die erste Amtszeit von Wladimir Putin. Und er zog gleich die Zügel an. Den mächtigen Oligarchen machte er klar, dass neue Zeiten angebrochen waren. Einerseits garantierte er ihnen ungehinderte Geschäftstätigkeit und keine Enteignung. Andererseits forderte er uneingeschränkte Loyalität. Seine Botschaft: Ihr haltet euch raus aus der Politik, dann lasse ich euch in Ruhe. Die allermeisten Russen applaudierten. Genauso war es, denn die Oligarchen waren verhasst, diese sogenannte Privatisierung 1995 mit der Losung Aktien für Kredite, war alles andere als transparent, als sauber. Es war eine schmutzige Vorgangsweise, die hier in Kollusion mit dem Staat äh, vorangetrieben wurde. Die Oligarchen waren mit ihrem großen Reichtum in einem Land, das von Armut und sozialer Krise geprägt war, völlig verhasst. 2018 wurde Wladimir Putin zum vierten Mal als Präsident vereidigt. Möglich durch eine Verfassungsänderung und zelebriert mit nahezu byzantinischem Pomp. Anwesend auch Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der Putin schon mal als lupenreinen Demokraten bezeichnet hatte. Nein, das hat er von sich nie gesagt. Also Er hatte eine klare Vorstellung, wie er den Staat ordnen möchte, mit einer starken zentralen Führung im Präsidentenamt. Das war auch durchaus etwas, was in der Bevölkerung auf ein Echo gestoßen ist. Gegen Ende der Sowjetunion war die kommunistische Partei von einer alles beherrschenden Staatspartei zur reinen Machtpartei erodiert. Aus ehemaligen kommunistischen Spitzenfunktionären wurden über Nacht neue Minister und Präsidenten. Das personelle Erbe der Sowjetunion. Das war Все президенты были аппаратчиками. А знаете почему? Номенклатура – это были люди, которые проходили соответствующую школу власти. И они знали, как к этой власти прийти. Поэтому во всех республиках к власти пришла партийная номенклатура. Умелая, грамотная. Vielleicht war da auch eine Sehnsucht nach dem vertrauten Korsett der Sowjetdiktatur, als Widerrede oder gar Protest nicht geduldet waren. Die kommunistische Partei bestimmte den Kurs. Das Volk hatte zu gehorchen. Die heute führende Partei in Russland heißt Jedinaya Rassiya, einiges Russland. Es ist die Partei Putins. Bärenstark soll sie sein. Gegner werden nicht geduldet. Ein Mitbegründer der Partei war Verteidigungsminister Sergei Shoigu. Die heutige Regierungspartei betreibt Politik ähnlich wie die alte kommunistische Partei. Herrschaftsorientiert. В какой-то мере да, потому что в, еще во времена Ельцина была шутка, какую партию бы мы не строили, получается КПСС. То есть выходов выхода никакого нет. Но с другой стороны, российский, э, российский политический эстаблишмент и российская система власти, она намного более пластична, чем советская, она капиталистическая. Auch Belarus, ehemals Weißrussland, wird zentralistisch-autoritär regiert. Im Herbst 2021. Tausende Geflüchtete aus Syrien, Irak und Afghanistan wurden vermutlich auf Anweisung von Präsident Lukaschenko zur litauischen und polnischen Grenze durchgeleitet. In diesem Grenzkonflikt um Geflüchtete an der EU-Außengrenze hält sich Russland zurück. Belarus, gelegen zwischen Europäischer Union und Russland. Auch wegen gemeinsamer Geschichte und verwandter Sprache, früher ein verlässlicher Bündnispartner Russlands, jetzt ein Wackelkandidat. Schon die Staatsflagge macht kein Hehl aus der politischen Nähe zur einstigen Sowjetrepublik. Nur Hammer, Sichel und Stern wurden getilgt. In der Hauptstadt Minsk, wie im ganzen Land, ist die Sowjetunion präsent. Es herrscht eine staatlich gelenkte Plan- und Kommandowirtschaft. Demokratische Strukturen fehlen. International wird die Zensur der Medien kritisiert. Seit 1994 regiert Alexander Lukaschenko das Land. Ein ehemaliger sowjetischer Politoffizier und Direktor eines Savchoss, eines Staatsguts. Nach der Präsidentenwahl vor einem Jahr wurde ihm vorgeworfen, das Ergebnis manipuliert zu haben. Hunderttausende Menschen gingen auf die Straße, forderten Demokratie und seinen Rücktritt. Lukaschenko erwies sich einmal mehr als Diktator im Amt. Er ließ Polizei und Sicherheitskräfte mit brutaler Gewalt gegen die Demonstranten vorgehen. Die Oppositionsbewegung wurde niedergeknüppelt. Lukaschenko und Putin treffen sich zwar. Aber von einer Zweierunion beider Staaten ist kaum noch die Rede. Lukaschenko braucht Geld für sein politisches Überleben. Und Putin will vermeiden, dass die Proteste von Minsk nach Moskau überschwappen. Sie trauen einander nicht. Lukaschenko gilt als unzuverlässig, er gilt als außenpolitischer Opportunist. Aber man hatte auf russischer Seite eben keine personelle Alternative zu Lukaschenko. Also hält man an ihm fest und hat all die Ressourcen bereitgestellt, die es ihm erlaubt haben, bis heute zu an der macht zu bleiben aber mittelfristig ist russland an einem machterhalt lukaschenkos nicht interessiert auch in kasachstan regierte lange jahre ein präsident mit autokratischen neigungen nur mit anderen günstigeren voraussetzungen denn kasachstan ist dank öl und gas das reichste land der region auf dem reißbrett entstanden ist die hauptstadt nur sultan benannt nach dem ersten Präsidenten Nur-Sultan Nazarbayev. Der langjährige Führer der Nation war zu Sowjetzeiten Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei. Anders als Kasachstan taten sich die ehemaligen armen Sowjetrepubliken Usbekistan, Kirgistan, Turkmenistan und Tadschikistan anfangs schwer mit der neuen Freiheit. Zu groß war die Abhängigkeit von der Zentralmacht in Moskau. Millionen Menschen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien sind in Russland als Wanderarbeiter beschäftigt. Vor allem in den Großstädten Moskau und St. Petersburg. Sie schuften auf Baustellen, im Dienstleistungsgewerbe oder in der Landwirtschaft. Menschen aus dem Kaukasus sind als Händler unterwegs. Ihr Lohn ist für die Familien daheim meistens die wichtigste Einnahmequelle. Von den Russen werden sie oft als Chorniye, als die Schwarzen rassistisch verunglimpft. Eine weit verbreitete Diskriminierung der Wanderarbeiter, die von Meinungsforschern so bestätigt wird. Horvinksynafobie очень высокий в России, особенно по отношению к именно к приезжим, гостарбайтерам из Средней Азии. Он сильнее ощущается в крупных городах, где, собственно, есть рынок труда для мигрантов. Потому что приезжие начинают вступать в конкуренцию в сферу системы образования, в системы медицины, претендуют на это. Но главным образом это, конечно, внутренняя попытка сохранить свою идентичность через агрессию по отношению к приезжим. Das sind Probleme. Die meisten der Wanderarbeiter kommen von hier, aus Kirgisistan. In Bishkek, der Hauptstadt, ein Leben zwischen Islam und sowjetischem Erbe. Советский ist Was? Ein Vorort, früh am Morgen. In einem der Häuser wohnt Rita Erkeshova. Sie ist von Beruf Schneiderin. Ihr Mann und zwei ihrer fünf Kinder leben und arbeiten in Russland. Auch sie selbst war einige Jahre dort. Gemeinsam mit Tochter Satanat fährt sie zur Arbeit auf den Bazar. Dort besitzt Rita Ergeshova einen kleinen Laden für Damenwäsche, gekauft vom Ersparten ihrer Arbeit in Russland. Без России мне кажется мы не сможем жить. Все равно в России я поддерживаю. Владимир Владимирович Путин никогда бывшие страны СНГ все равно оно будет жить и будущие перспективы быть оставаться дружескими уззбекстан таджикистан равно у нас вот почти 2 наших они получили гражданство там работают вот у меня дочка сын работает в каждой семье кто-то работает понимаешь в каждой семье я не знаю либо муж либо im land ist ein wiederbelebtes vor-sowjetisches Erbe. Daneben besteht eine starke russisch-orthodoxe Kirche. Die jahrhundertealten einheimischen Helden werden verehrt, ebenso wie die aus Sowjetzeiten. Kirgisistan hat 6,5 Millionen Einwohner, davon 800.000 Russen. Neben Kirgisisch gilt auch Russisch als Amtssprache. Die Hinwendung vieler Kirgisen zum Islam kann Rita nicht verstehen. Auf druck muslimischer Männer würden immer mehr Frauen nicht mehr arbeiten gehen sondern sich mit einem Leben als Hausfrau begnügen мне кажется советском союзе было больше голосов сейчас прав мне кажется сейчас более уже как бы перешли многие женщины ислам вот этот вот мне кажется что некоторые семьи im Süden des Landes leben viele Usbeken. In der Vergangenheit kam es zwischen ihnen und den Kirgisen auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Eine Ursache, die unterschiedliche Auslegung des Glaubens. Die Aspekten legen ihn sehr streng aus. Die Kirgisen praktizieren den Islam eher entspannt. Islam надо Для всех надо, но не через чур, конечно. Правильно же? Не через чур. Религия, думаю, что человечество важно, да? Религия тоже плане на втором плане это может. Нужно, дальше. Heute erstrahlt in Kirgistan der Islam in neuem Glanz. In Jalalabad ist der Usbeke Alaya Madaliev Imam. Noch in der Sowjetunion hat er sein Theologiestudium abgeschlossen. Als Imam ist der 66-Jährige nicht nur religiöses Oberhaupt, sondern auch eine Art Bürgermeister in seinem Stadtteil. <steam leurs Instead> die ist in der Kirche. Die sind in der Kirche. Die sind in der Kirche. Die sind in der Kirche. Die sind in der Kirche. Die sind in der Kirche. Die sind der Die sind der Die sind ja der Kirche. Die sind in der Kirche. Die sind in der Kirche. Die sind in der der Kirgisistan Kyrgyzstan definiert sich selbst als säkularen Staat. Doch wie stark der Einfluss eines radikalen Islam werden könnte, ist nicht abzusehen. Imam Madaliyev predigt einen moderaten Glauben. Jeden Freitag sind die Moscheen gut gefüllt. Alhamdulillah, Karastanda, din Irkillege, Judah, Jax. Bo, Karastanda, din Irkillege, bo, schadaule, ta' jemla, juk, b'unchalik. Irkillege, Schudar, Röhr, Bierlegen. Hießkana, Gazika, bu Dinga, Hießkana, Tosu, Joda, b'unchalik. Hamma, Jörda, ich hab' işte, biemalalal, da Mahalla, mahalla, lardam, machet. In der atheistischen Sowjetunion bezog der Imam als Staatsdiener ein monatliches Gehalt. Heute verdient er sein Geld mit einer moscheeigenen Bäckerei und einer Fleischerei. Er erhält Spenden und betreibt eine kleine Landwirtschaft. Sogar er, der Imam, muss nach Feierabend aufs Feld um Heu zu machen. Alltag für einen religiösen Führer in Kirgisistan. Madaliev vermisst die Sowjetunion. So, in Zurück in der Hauptstadt Bishkek. In diesem Gebäude arbeitet eine Nichtregierungsorganisation. Eine der Aktivistinnen ist die Nara Oshurachunova. Ди vrouwen engagieren sich für mehr Demokratie und gegen Korruption. У нас, к сожалению, коррупция достигла очень большого размаха, небывалого масштаба. Люди, которые приходят во власть, для них первоочередная задача это я не знаю, у меня такое чувство, что они приходят нажиться, да, там не просто там управлять и что-то, принести какую-то пользу стране. Dass eine Nichtregierungsorganisation öffentlich für ihre Ziele werben kann, zeichnet die kirgisische Gesellschaft gegenüber anderen in Zentralasien aus. Aber Dinara Oshurachunova, die Lehrerin für russische Sprache, will sich noch mehr einmischen. Sie unterstützt die neue Partei Reform weil es, so sagt sie, zu wenig wirklich demokratische Parteien gibt. На выборы сейчас решили выдвигаться 78 партий. Из них либерально-демократических, ну, может быть, 3, 4, 5. И это очень поэтому, как бы очень важно, чтобы такие партии были, потому что в обществе есть запрос на это. Ischkek und Dschalalabad liegen Tausende Kilometer von Moskau entfernt. Dennoch schaut der Kreml sehr aufmerksam auf die Gebirge und Steppen von Zentralasien. Denn nicht weit weg von Kirgistan befindet sich ein gefährlicher Krisenherd. Afghanistan. Aus russischer Sicht sind diese zentralasiatischen Staaten die weiche Südflanke, also die leicht äh penetrierbare, unterwanderbare, destabilisierbare Südflanke Russlands. Und nachdem diese Staaten ja auch einen visafreien Grenzverkehr mit Russland haben, ist ein Einsickern von Islamisten in die zentralasiatischen Staaten gewissermaßen die offene Tür für das Einsickern auch in Russland. Wegen der islamistischen Terrorbedrohung ist ein von Russland geführtes Militärbündnis wieder aktiv geworden. Neben Russland und Belarus gehören diesem Bündnis Tadschikistan, Armenien, Kasachstan und Kirgistan an. Gerade fanden große Manöver in Tadschikistan statt. Russlands Einfluss in Zentralasien nimmt wieder zu. An den Rändern des ehemaligen Vielvölkerstaates versteht sich die russische Armee schon lange als Ordnungsfaktor. Dort wurden seit Ende der Sowjetunion Kriege um die Macht geführt, immer wieder unter Beteiligung russischer Truppen. In der heutigen autonomen tschetschenischen Republik wurden sie gar nummeriert. Der erste begann unter Jelzin. Nach Friedensverhandlungen führten die islamistischen Machthaber die Scharia ein und attackierten eine Nachbarregion. Wieder griffen die Russen ein. Es begann der zweite Krieg. Sowohl der russischen Armee wie auch den von ausländischen Islamisten unterstützten Separatisten wurden schwere Kriegsverbrechen zur Last gelegt. Die война воспринималась war негативно. и negativ war. Die erste und die zweite часть примерно там 55 60 65 war und als unangemessen und und als Tschetschenische Separatisten und Islamisten trugen den blutigen Konflikt in die gesamte Kaukasusregion und bis nach Moskau. Anfang der 2000er Jahre Bombenanschläge und Flugzeugsprengungen. Geiselnahmen in einem Moskauer Theater und in einer Schule in Beslan. Hunderte Zivilisten starben. Der russische Staat im Alarmzustand. Für Wladimir Putin die Gelegenheit, sich im Amt zu beweisen. Mit Härte und Populismus. Russland verhandelt nicht mit Terroristen. Es vernichtet sie. Die Journalistin Anna Politkovskaya hatte immer wieder über die Brutalität des Tschetschenienkrieges und über Korruption in der russischen Armeeführung berichtet. Im Oktober 2006 wurde sie vor ihrer Moskauer Wohnung erschossen. Waren politische Kreise des Kremls oder tschetschenische Anführer für die Bluttat verantwortlich? Trotz Gerichtsverfahren und Urteilen wurden die wahren Drahtzieher nicht ermittelt. Der Mord wurde in Russland auch als Warnung an Regimekritiker verstanden. если мы реальности и, скажем, довольно-таки прохладно и России в данный момент нет такой оппозиции, которая могла бы Es ist ein Prinzip, das an sowjetische Machtmechanismen erinnert. In den 60er Jahren entstand der Begriff des Homo Sovieticus, des Sowjetmenschen der geprägt ist von kollektiven Werturteilen und Haltungen. Für viele Menschen in den einstigen Sowjetrepubliken sind diese Prägungen bis heute gegenwärtig. <Sess> <und Musik> Научившиеся жить в репрессивном государстве. Мы так думали, что он не воспроизводится. Приход Путина и авторитарной системы – это не случайная вещь, а в некотором смысле продолжение советского режима. Россия священна. Putin leistet diesen alten Werten Vorschub. Mit ihm besann sich Russland ganz offiziell wieder auf Teile des Erbes der Sowjetunion. Am 30. Dezember 2000 wurde die Hymne der Sowjetunion mit neuem Text wieder eingeführt. Das Alte nutzen, wenn es dem Machterhalt des Neuen dient. <lacht> -на привела к тому, что самые репрессивные институты- это политическая полиция, КГБ, армия, судебные системы, Systemобраз образования практическиreformирован. Nur eines ist heute komplett anders als in der Sowjetunion. Nicht mehr eine allmächtige Partei erteilt den Segen. Putin, das ehemalige Mitglied der kommunistischen Partei, fühlt sich längst an anderer Stelle gut aufgehoben, bei der russisch-orthodoxen Kirche. Sie hat am erstarkten, konservativen Wertesystem in Russland nichts auszusetzen. Vor 30 Jahren wurde die rote Flagge der Sowjetunion vom Kreml eingeholt. Kaum jemand protestierte damals вышли на Красную площадь. Нас было 300 человек, которые выступили против тех договоров. А было 287 миллионов человек в СССР. Я говорю, один человек от миллиона пришел защищать Советский Союз. Это было забавно. Russland ist der größte Nachfolgestaat. Noch immer sucht es seinen Weg zwischen Europa und Asien. Insgesamt eine sehr unübersichtliche, sehr schwierige Entwicklung, die dazu geführt hat, dass Russland zwar wieder als Machtfaktor in der internationalen Politik anerkannt wird, aber Russland hinter dem zurückgeblieben ist, wo es mit einer klugen Führung heute sein könnte. Die sowjetische Symbolik im Alltag des heutigen Russlands suggeriert mehr Gemeinsamkeiten zwischen dem damals und dem heute. Für viele sind die alten Symbole inzwischen vor allem Erinnerungen an bessere Zeiten. Die Sowjetunion war eine die wir war eine große Herausforderung für sie. Demokratie sehr gut. Ich zwei Kritiker, ich zwei Demokratie aller Westeuropa ist nicht die russische Idee der Gegenwart. Der Stolz auf die russische Größe, die Besinnung auf gemeinsame Traditionen, das alles soll das Land stark machen. 30 Jahre sind seit dem Ende der Sowjetunion vergangen. Wladimir Putin ist inzwischen in seiner vierten Amtszeit als Präsident. Russland beansprucht ganz selbstverständlich den Platz der einstigen Sowjetunion und ist doch isolierter, als es vor drei Jahrzehnten möglich schien. Die die gibt 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion sind an die Stelle der Träume von einst neue Realitäten getreten. Enttäuschungen gibt es in Ost und West. Ob der Zerfall der Sowjetunion am Ende tatsächlich eine geopolitische Katastrophe oder doch eher eine neue Chance war, die manche der Nachfolgestaaten erst spät zu nutzen wissen, kann erst die Zukunft zeigen.